Ich programmiere äh, Webanwendungen, was verschlägt mich zu der Bundesbank als jemand, der it alphin ist. Ich denke äh, einfach die Chance, auch selber äh, IT-Programme zu schaffen und selbst programmieren zu können, dass man quasi vor Probleme gestellt wird und die selber lösen darf. Es ist ein fairer Arbeitgeber, man hat wirklich die Chance, als äh, kleiner Mitarbeiter auch am Ver Wandlungsprozess teilzunehmen und auch seine Ideen einzubringen. Und die Möglichkeiten, die die Bundesbank auch noch bietet, sind halt äh, ein gutes Freizeitprogramm und Work-Life-Balance, was man halt dann auch tatsächlich mit seinen Kollegen gerne machen würde.